Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12 auf, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Hessisches Ausführungsgesetz zum Gesetz über die psychosoziale Prozessbekleidung zum Strafverfahren. Berichterstattung, Frau Kollegin Hoffmann, Sie haben das Wort, Herr Kollege Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtspolitischen Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein hessisches Ausführungsgesetz zum Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren Drucksache 19/3470. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Herzlichen Dank. Aussprache erfolgt keine. Dann frage ich. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Lesung annehmen will, den bitte ich das Handzeichen. Dankeschön, schön. Niemand dagegen? Die Enthaltungen? Alle Fraktionen haben zugestimmt. Damit ist der Entwurf angenommen und wird hier zum Gesetz erhoben.